Ja, dann seien Sie herzlich willkommen zur letzten Runde an diesem Tag hier im Saal der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Und bevor wir in die Veranstaltung einsteigen, möchte ich doch etwas loswerden. Wir haben einen sehr äh, ereignisreichen Tag hinter uns mit einer ganzen Reihe von äh, Programmpunkten, mit Diskussionen, mit Kultur, es ist alles dabei. Und ich möchte an dieser Stelle dem Team der Rosa-Luxemburg-Stiftung ganz, ganz herzlich Dank sagen dafür, dass Sie das so vorbereitet haben, dass es alles super gelaufen ist. Also ganz lieben Dank an euch alle, die ihr hier drin seid im Saal, aber auch an die, die draußen sind. Also ganz lieben Dank. Ja, und ich glaube, dass unser heutiges Gespräch durchaus so ein kleiner Höhepunkt ist, weil wir eintauchen wollen ein Stück weit in die Geschichte der Linken. Und wie allerdings zu vermuten ist, werden wir bei der Geschichte sehr schnell nicht stehen bleiben, sondern werden sehr schnell auch in die aktuelle Situation der Linken, zur aktuellen Situation äh, der Linken äh, kommen. Und ich freue mich sehr über die Gäste, die hier an meiner Seite sitzen und freue mich ganz besonders, dass Janine Wissler es geschafft hat, rechtzeitig hier zu sein. Äh, du kommst gerade vom Parteivorstand, da können wir sicher nachher noch äh, drüber reden. Lannin ist politisch sozialisiert in Hessen. Sie hat Politikwissenschaften studiert, hat während des Studiums unter anderem auf einem Baumarkt gearbeitet, um sich das Studium zu finanzieren. Sie war Landtagsabgeordnete in Hessen, hat im Übrigen die Wahlalternative in Hessen mit aufgebaut, war Landtagsabgeordnete, Fraktionsvorsitzende in Hessen, ist Bundestagsabgeordnete, ist vor allen Dingen aber Vorsitzende der Partei Die Linke. Und sie hat erklärt, erneut zu kandidieren. Herzlich willkommen, Janine, dafür, dass du heute hier bist. Und natürlich etwas habe ich doch noch vergessen, weil sie ist nämlich Fan vom Eintracht Frankfurt. Das darf nicht vergessen werden. Ja, ich freue mich sehr, Jochen Weichold, heute hier bei uns, Historiker, Politikwissenschaftler, er war bereits vor der Wende in der Parteienforschung, hat sich auch mit bundesdeutschen Parteien, unter anderem den Grünen, sehr intensiv äh, beschäftigt. Er war bis 2013 hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Leiter des Archivs des demokratischen äh, Sozialismus. Herr über 142 laufenden Meter Akten. Ich glaube, seitdem sind noch viel mehr dazugekommen. Also sind noch mehrere Meter dazugekommen. Es gibt eine ganze Reihe von Publikationen, die er herausgegeben hat bzw. selbst auch äh, bearbeitet hat. Es gibt unter anderem zur Geschichte der Wahlalternative einen Band, in dem du auch einen Beitrag äh, drin hast, den Axel Trost. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass Thomas Händel mit hier ist. Thomas Händel, also herausgegeben haben mit mehreren Beiträgen. Und über eine der neuen oder seine neue Publikation wollen wir heute unter anderem äh, auch sprechen. Er hat auch eine Dokumentation über die PDS in turbulenten Zeiten geschrieben. Damit war nicht das Jahr 2022 gemeint, äh, sondern das war das erste Jahr äh, der PDS, mit dem du dich beschäftigt hast. Also Jochen Weichold, herzlich willkommen. Ja, und links Heinz. Hillebrand, also von ihrer Seite rechts, aber ich glaube links, es haut schon ganz gut hin, aus Wuppertal, äh, hat Industriekaufmann gelernt, hat ähm, das Abitur gemacht im zweiten Bildungsweg, hat dann Geschichte, Germanistik, Philosophie studiert, war einer der Mitbegründer der Wahlalternative, äh, war Teil der Verhandlungsgruppe äh, mit der PDS, lange Jahre Leiter der politischen Bildung äh, bei der Linken ist Kommunalpolitiker inzwischen in Brandenburg, also ist von Nordrhein-Westfalen nach Brandenburg, gelangt in Wildau, hat dort eine Bürgermeisterin zu Fall gebracht, ist Fraktionsvorsitzender für die Linken in äh, Wildau ist, und ist unter anderem Mitglied äh, im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heinz, herzlich willkommen in dieser Runde. Zu mir will ich eigentlich nicht allzu viel sagen, das kann man alles äh, googeln. Ich habe eine lange politische Biografie. Äh, bereits hinter mir. Ähm, ich bin Historikerin, äh, gehört aber mit zu denen, und das ist jetzt ein bisschen das Problem, auf das ich schon mal aufmerksam machen will, sicherheitshalber vor sich, vorher. Äh, ich habe das allererste Gespräch, was mit der Wahlalternative damals geführt worden ist. Thomas Händel war mit dabei, kann sich noch erinnern, das war bereits im März 2005, als wir das allererste Gespräch, Klaus Ernst noch mit dabei, von uns äh, Lothar Biski und auf Einladung von Horst Schmitt-Henner. Aus das erste Gespräch, wo wir mal vorgefühlt haben, was da geht miteinander. Er war dann mit in der Steuerungsgruppe, in der Verhandlungsgruppe und so weiter. Das macht jetzt das Problem aus. Ich werde versuchen zu moderieren, das wird aber leider in dem Falle nicht ganz klappen, als sozusagen so direkt Involvierte. Also ich kriege da schon irgendwie hin. Ich bin seit 2012 Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, Am 16. Juni hätte die Partei Die Linke mal wieder einen guten Grund gehabt zu feiern. Nämlich 15 Jahre Parteigründung. Ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht, hat irgendjemand gefeiert? Ich glaube eher nicht, weil ich glaube, momentan haben wir weniger Grund zu feiern. Jochen, du hast gewühlt in alten Dokumenten, in Akten und so weiter und hast gerade zu diesem Jubiläum eine neue Publikation herausgegeben, Du kannst sie mal zeigen, bei mir liegt sie unten, Janine hat sie auch in der Hand, also 15 Jahre. Jochen, was hat dich beeindruckt beim Wühlen in den Dokumenten, als du nochmal nachgelesen hast und nochmal tiefer eingestiegen bist? Was hat dich besonders beeindruckt in dieser Zeit? Man hat so eine Art Déjà-vu-Erlebnis. Eine ganze Reihe Elemente, die später zum Niedergang und zur Stagnation beigetragen haben, waren in dieser Anfangsphase, dieser Aufstiegsphase von 2007 bis 2009 bereits angelegt. Und das wird einem dann deutlich, wenn man dann nochmal in alten Zeitungen, nach alten Zeitungsartikeln nachliest, wenn man im Archiv die entsprechenden, die entsprechenden Akten sich ansieht und ja, ich habe versucht, diese Aufstiegsphase, diese zwei, diese Jahre von 2005, äh 2007, also von, der, von dem, 15, dem berühmten 16. Juni 2007 bis zur Bundestagswahl 2009 äh, zu analysieren. Was waren sozusagen die Faktoren, die zum Erfolg äh, der neuen Partei Die Linke beigetragen haben? Äh, wenn ich darf, setze ich, würde ich da mal gespannt auf die, die Dinge, die zum Erfolg beigetragen haben. Ich vermute mal, dann kommt aber auch die zweite Seite der Medaille. Die kommt dann anschließend. Ich habe dann also zwölf Thesen zusammengetragen oder aufgestellt. Worin liegen die Ursachen für den Aufstieg der Partei Die Linke? Erstens, obwohl also die Partei Die Linke durch die Fusion von Linkspartei PDS und WASG entstand, wurde sie in weiten Teilen der Öffentlichkeit als neue Partei wahrgenommen. Und zwar mit dem Reiz, den eben alles Neue hat, also auch die, die Anziehungskraft, die Neues ausübt. Der geschickt gewählte Name Die Linke suggerierte ein Alleinstellungsmerkmal in der Parteienlandschaft in Abgrenzung von den als neoliberal apostrophierten etablierten Parteien des Establishments. Zweitens der neuen Partei, die Linke, gelang es, die Lücke, die die SPD durch ihren Mittekurs seit den Jahren des Bundeskanzlers Schröder am linken Rand des Parteienspektrums eröffnet hatte, auszufüllen. Dabei konnte die Linke vor allem mit der Thematisierung der sozialen Frage in der Öffentlichkeit punkten. Einige werden sich daran erinnern, eine neue soziale Idee wurde damals plakatiert. Drittens die Lücke, die der Wandel der SPD in der politischen Repräsentation eröffnet hatte vermochten weder CDU, CSU oder FDP noch die Grünen zu schließen, da es eine konvergente Entwicklung dieser Parteien zu einem wirtschaftsliberalen Paradigma und zur Unterstützung der, der Agenda 2010 gegeben hatte. Insbesondere CDU, CSU und FDP waren die Parteien, die da im Vermittlungsausschuss dann durchgedrückt haben, dass für die Betroffenen die Lage noch schlechter wurde, als sie ohnehin angelegt war. Viertens. Politische Forderungen der Linken trafen damals den Nerv der Zeit. Mit der Konzentration auf relativ wenige Themen und medial gut vermittelbare Botschaften wie weg mit Hartz IV, gegen die Rente mit 67, für einen gesetzlichen Mindestlohn oder Bundeswehr raus aus Afghanistan, konnte die Partei mit einem scharfen Profil bei Wählerinnen und Wählern punkten, die nach sozialer Gerechtigkeit in einer friedlichen Außenpolitik strebten. Fünftens, der Aufstieg der Partei Die Linke in den Jahren 2007 bis 2009 hing auch mit den besonderen Rahmenbedingungen zusammen. Die Partei konnte sich gegenüber einer SPD, die in einer großen Koalition als Regierungspartei eingebunden war, als Oppositionspartei profilieren. Die SPD war hingegen mit einer Serie von Niederlagen bei Landtagswahlen und dem Verlust der Bundeskanzlerschaft 2005 in eine Krise geraten. Sechstens, von Bedeutung für den Erfolg der neuen Linken war ihre gewerkschaftliche Verankerung. Insbesondere dadurch, dass ein Teil der wasg Gründer Gewerkschaftsfunktionäre waren, wie Thomas Händel. Damit erlangte die Partei in einem bestimmten Maße auch gesellschaftliche Verankerung. Siebtens, in den neuen Bundesländern wirkte die Linke wie vor dem die PDS als Ostpartei. Sie repräsentierte die Interessen und Identitätsbedürfnisse derjenigen Ostdeutschen, die mit dem Verlauf und den Ergebnissen des Prozesses der deutschen Einheit unzufrieden waren, weil sie durch den Anschluss der DDR an die alte Bundesrepublik ihre Lebensleistung nicht gewürdigt sahen und weil sie das Wirtschaftssystem der Berliner Republik als ungerecht und unsolidarisch wahrnahmen. Achtens, zu diesen eher externen Faktoren für den Aufstieg der Neuen Linken kommen einige interne. Insbesondere die Arbeit der Parteiführung konnte innerparteiliche Konflikte entschärfen und moderieren. Neuntens, von nicht zu unterschätzender Bedeutung für den Aufstieg der Linken war mithin das Wirken von Oskar Lafontaine als Partei- und Bundestagsfraktionsvorsitzender. Der langjährige PDS-Vordinger André Brie, der Lafontaine durchaus kritisch gegenüberstand, schrieb, dass es ohne Lafontaine die Partei nicht gegeben hätte. Er habe die deutsche Linke jenseits von SPD und Grünen mit Leben begabt, das sie ohne ihn nicht gehabt hätte. Lafontaine habe, Zitat, die Linke addiert, multipliziert und wo er sie dividiert, verhindert er noch meistens den Bruch. Er ist der unbestrittene Parteiführer. Zehntens, als besonderer Glücksumstand erwies sich, dass die Fraktion in den Jahren 2007 bis 2009 von zwei redegewandten Medienprofis und politischen Naturtalenten geführt wurde, die zu hohen Einschaltquoten im Fernsehen beitrugen und damit natürlich eine Multiplikationswirkung erzeugten. Elftens, wenn auch weniger im Lichte der Medienöffentlichkeit stehend als Lafontaine und Gysi, ist die Rolle, die Lothar Bisky für das Zustandekommen der neuen Partei spielte, keineswegs zu unterschätzen. Ohne Bisky, der auf seine Art immer wieder die polarisierenden Gruppen zusammenbrachte, und letztendlich unermüdlich für die gleiche Augenhöhe und für die Vereinigung in den Ostverbänden war, hätte es die Linke auch nicht gegeben. Zwölftens, Wahlerfolge und der Zustrom neuer Mitglieder, rund 19.000 Neumitglieder in den Jahren 2008 und 2009 insgesamt, überdeckten die innerparteilichen Flügelkämpfe und Querelen, die es ja damals auch schon gab. Als Partei- und Fraktionschef habe Oskar Lafontaine, Zitat, als personifiziertes strategisches Zentrum polarisierend und zugleich einigend gewirkt. Ende des Zitats, schrieb der Parteienforscher Gero Neugebauer. In der öffentlichen, medialen Wahrnehmung entstand ein Bild von relativer Einigkeit und Geschlossenheit der Partei Die Linke, das wiederum in der Wechselwirkung neue Wahlerfolge begünstigte. Insgesamt kann Die Linke ihre Parteientwicklung in den Jahren 2007 bis 2009 als Erfolgsgeschichte verbuchen. Sie präsentierte ein überzeugendes Führungspersonal, gewann neue Mitglieder und stieß in bisher nicht erreichte Wählerschichten vor. Vielleicht so weit als Einstieg. Danke, äh, danke Jochen, soweit. Möglicherweise hätte ich dich jetzt gefragt, was sozusagen dann zum Niedergang geführt hat. Würde ich jetzt ungern bei dir jetzt lassen, sondern ich würde jetzt zunächst mal mit den beiden weitermachen, die damals Gründungsmitglieder der WSG waren und diesen Weg ja sozusagen zu einer gemeinsamen Partei mitgegangen sind. Also die Frage erstens, was, welche Erwartungen hattet ihr damals überhaupt an die WSG? Aber vor allen Dingen dann, wie habt ihr es aufgenommen, dass dann eure Vorderen gekommen sind gesagt haben, wir gehen jetzt aber mit der PDS zusammen, um erfolgreicher zu werden. Vielleicht beginnen wir Janine mit dir und dann Heinz. Und Jochen, du würdest dann am sozusagen dann anschließend sozusagen als Wissenschaftler das auch noch mal bewerten. Okay. ja ich äh, damals äh, ich weiß noch, als ich beim allerersten Treffen äh, war da hat äh, Freitags gab es ein Treffen der, äh, der äh, Wahlalternative 2006 und Sonntags gab es ein Treffen der Initiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, weil die WSG ja selber auch aus zwei Initiativen entstanden ist, also eben einmal die aus Bayern, also Thomas und Annie, die ähm, und andere, die ähm, ja äh, viele IG Metaller, aber auch andere äh, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und äh, dann eben die Initiative, die es äh, in Berlin gegeben hat und äh, da, ich war damals äh, eine der Sprecherinnen von Attac Frankfurt und äh, ja, Anfang 20 und äh, hatte damals äh, das mitbekommen, dass es eine Debatte gibt um die Gründung einer neuen Partei. Und eigentlich hatte ich mich jetzt nie so, habe mich immer eher in den außerparlamentarischen Bewegungen gesehen. Aber ich fand die Diskussion damals spannend, weil das ich natürlich auch äh, wir ja alle gesehen haben, dass äh, unter Schröder, naja, also Schröder hatte ja so einen ähnlichen Einfluss auf die Mitgliedschaftszahlen äh, der SPD wie Willy Brandt nur in die andere Richtung. Damals waren glaube ich 160.000 oder 200.000 Menschen, Menschen aus der SPD ausgetreten und ähm, dass so viele politisch heimatlos äh, geworden sind. Und ich fand das ähm, einfach eine, deshalb spannend. Zum einen, äh, weil es eben wirklich ähm, ja, relevante Leute aus den Gewerkschaften waren, die gesagt haben, wir müssen eine politische Alternative aufbauen. Und weil auch damals ja schon so ein bisschen die Frage war, wenn der Unmut von links nicht aufgegriffen wird, besteht ja auch die Möglichkeit, dass das von rechts aufgegriffen äh, wird. Und deswegen fand ich das damals sehr spannend. Und äh, 2004 waren da die ersten äh, Treffen. Gewesen. Anfang 2005 haben wir ja dann die WASG äh, gegründet, äh, damals in Göttingen auf dem Parteitag. Ja, und ich habe diese Anfangszeit auch als enorm spannend äh, natürlich äh, in Erinnerung. Ich weiß noch, dass dann 2005, als dann die Debatte anfing, nachdem Schröder gesagt hat, vorgezogene Neuwahlen und die Vertrauensfrage stellen ähm, wollte, dass es dann wirklich eine ziemlich heftige Debatte innerhalb der WASG gab, um diese Frage, ob man mit der PDS zusammengeht oder nicht. Ich weiß, dass wir es in Frankfurt auch sehr kontrovers diskutiert haben und in Hessen, ich kann für mich sagen, dass ich das, dass ich das relativ früh sinnvoll fand, ja, weil ich irgendwie auch den Eindruck hatte, dass wenn, das gab ja die normale Nordrhein-Westfalen, wo beide angetreten waren und irgendwie klar war, dass ähm, ohne dass man das zusammen macht, es vermutlich auch keine Chance gibt auf diese Bundestagswahl. Ja, und äh, gerade die Zeit 2007 bis 2009, das ist die Zeit, wo wir zweimal in den Hessischen Landtag eingezogen sind, wir sind ja dann 2008 erstmalig eingezogen, hatten dann aber direkt ein Jahr später Neuwahlen. Ihr erinnert euch, das war dieses Jahr mit Andrea Ypsilanti, das Jahr, wo Roland Koch seine absolute Mehrheit verloren hat und wir diese rot-rot-grüne Mehrheit in Hessen haben, damals, als wir die Studiengebühren dann abgeschafft haben. Ja, und das war eine unglaublich spannende Zeit, auch diese WSG-Gründung damals, weil einfach so unglaublich viele Leute kamen aus unterschiedlichsten Spektren. Und äh, dann in dieser Partei mitmachen wollten. Und äh, es gab damals natürlich auch riesige Diskussionen und riesige Konflikte ja, um äh, Fragen, äh, um politische, inhaltliche Fragen. Ja. Aber ich erinnere mich auch noch an die ganzen Satzungsdebatten damals. ja Und äh, äh, wie die Partei aufgebaut werden sollte. Und Trennung von Amt und Mandat. Und zeigen Also alles Diskussionen, die wir ja äh, dann auch sehr stark hatten. Und ähm, ja, ähm, und dann haben wir ja, also dann am ähm, 16. Juni dann äh, 2007 die Partei äh, gegründet und hatten ja dann wirklich einige Jahre doch auch recht große Erfolge, eben gerade bei Wahlen, aber nicht nur bei Wahlen, sondern ich denke, dass sowas wie die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns auch was damit zu tun hat, äh, dass die Linke da war und da wirklich von links auch Druck auf die SPD gemacht hat, natürlich auch die Gewerkschaften. Und äh, was du jetzt eben gesagt hast, will ich auch teilen, dass ich finde, diese also, dass das aus den Gewerkschaften herauskam, war wichtig. Natürlich war die Figur Oskar Lafontaine wichtig und äh, Gregor Gysi auch und Lothar Wisky. Ähm, das war natürlich äh, ganz prägend. Ähm, aber es war natürlich so dieses Neue, diese Sammlungsbewegung, die sich zusammenfindet aus so völlig verschiedenen äh, Traditionen und Strömungen und äh, versucht, was Neues zu machen. Also von daher war, das auch keine, war es auch eine konfliktreiche Zeit. Da stimme ich dir auch zu, dass der eine oder andere Konflikt damals natürlich auch überdeckt wurde durch Wahlerfolge einmal und dann eben auch äh, dadurch, dass wir halt ähm, eben äh, gerade mit Oskar und Gregor die beiden prominenten Leute in der Öffentlichkeit hatten, äh, die, denen es damals immer hervorragend gelungen ist, die Gesellschaft zu polarisieren. Die haben die Gesellschaft polarisiert, indem sie pointiert den politischen Gegner angreifen und damit die Linke zusammengehalten haben. Heute habe ich manchmal den Eindruck, dass wir, an vielen Stellen unsere eigene Wählerschaft und die eigene Mitgliedschaft teilweise ein bisschen polarisieren. Ich finde damals hat das durch diese Zuspitzung einfach total gut funktioniert und deswegen glaube ich waren damals auch der eine oder andere Problem und das eine oder andere Konflikt schon angelegt, aber die sind eben damals nicht ausgebrochen. Heinz, du warst, was die PDS anging, etwas skeptischer. Die war dir zu angepasst, habe ich irgendwo gelesen. Wie hast du es damals empfunden? Einen, finde ich, ist das ein unglaublich komplexes Thema. Und äh, was sich dann, dann vollzogen hat auf der gesellschaftlichen Ebene, können wir Historiker natürlich hinterher gut sagen. Du kannst aber als politischer Mensch, der nur Geschichte studiert hast, bist du nicht in der Lage, objektiv die, dein eigenes Handeln zu überprüfen. Das geht, das geht einfach nicht. Also insofern ist das schon eine komplizierte Geschichte. Ähm, ich kann das teilen, größtenteils, was du sagst, aber eine Ebene, finde ich, ist etwas unterbelichtet. Es ist richtig, dass die WASG entstanden ist aus so Empörung über eine Sozialdemokratie, die nicht mehr sozialdemokratisch war. Und die SPD hat ja in nordrhein viele Mitglieder verloren. Aber es sind auch nach dem Kosovo-Krieg 18.000 Mitglieder aus den Grünen ausgetreten. Elmar Altvater und andere, die sind auch zu uns gekommen. Das hast, du, das hast du nicht erwähnt. Das ist die politische Ebene. Und auch die äh, notorisch erfolglose Westlink hat sich natürlich direkt in allen Schattierungen auf das Projekt gestürzt, weil endlich mal Aussicht auf Erfolg bestand oder auf, auf, auf Masseneinfluss. Aber es hat darüber hinaus auch eine gesellschaftliche Ebene gegeben. Jaline, du wirst dich erinnern, zu uns sind tatsächlich in der, der WSG am Anfang die Hartz-IV-Bezieher gekommen, die Leute, die arbeitslos waren. Es hat die Montagsdemonstration gegeben, die Demonstration 2003 in Berlin, und es war so, im ersten WSG-Wahlkampf, da haben die, die Busfahrer gehupt, als sie uns gesehen haben. Da war Hoffnung, Hoffnung, dass sich etwas zum Positiven ver verändern Und das war eine gesellschaftliche Ebene, die mehr ist als eine ideologische Verarbeitung dessen, äh, wo man mal war oder in welcher Partei mal war. Und das mit den vielen Sozialdemokraten, das gab sich ja auch im Laufe der Zeit, Also in, als in NRW unsere Fraktion quasi die Neuwahlen mit herbeigeführt hat, sind unglaublich viele sozialdemokratische Betriebsräte wieder ausgetreten, weil die sehr pragmatisch waren und sagen: was macht der da für einen Scheiß, jetzt sind wir da nicht mehr im Landtag. Das heißt, natürlich sind diese innerlichen Unterschiede schon immer da, äh, schon immer da gewesen. Aber ähm, es war, gab eben auch die gesellschaftliche Ebene. Und was die Zusammenarbeit mit der PDS angeht, ich gestehe, ich habe das nicht gesagt, ich wollte das von vornherein. Weil ich, mir denke, weil ich mir gedacht habe, weil ich mir gedacht habe, allein im Westen wird das nicht reichen. Auch als wir in turbulenten Sitzungen, ich habe dafür noch in Fürth auf dem Parteitag gesprochen, lasst uns in NRW antreten, weil ich gesagt haben, bloß nicht, das, das war ja entscheidend dafür, dass wir, dass, wir das, dass wir das dann geschafft haben. War es aber so, dass relevante Teile aus unterschiedlichen Gründen dagegen waren, mit der PDS was zu machen. Das eine war der Antikommunismus, in Westdeutschland. Sie gesagt haben gesagt, wir mit denen zusammengehen, mit allen SED. Klaus Ernst wird da er heute anders zu bringen. Der hat das damals so gesagt. Und dann gab es äh, Menschen, die die PDS für, an, zu angepasst hielten. und ja, Die sind ja im Grunde genommen rechts. Die haben In Berlin wollen sie die Sparkasse privatisieren. Die haben Wohnungen privatisiert in Dresden. Diese ganzen Geschichte, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Und das war überhaupt nicht ausgemacht, dass diese Partei tatsächlich zustande kam. Es war einmal äh, wirklich ein Moment, wo die westdeutsche Linke sehr viel Vernunft bewiesen hat, dass sie das gemacht hat. Das habe ich ihr am Anfang gar nicht zugetraut. Ich war, ich, war, ich war da viel skeptischer. Und das ging ja noch so weiter. Die WASG hat ja in Berlin noch als BASG weiter kandidiert, also dass ein Teil der Leute das gar, nicht, das gar nicht wollte. Und dann ist es aber auch so gewesen, finde ich, als Westler, der jetzt im Osten wohnt, du hast gesagt, die PDS konnte dann stärker die Ostinteressen vertreten. Es war, glaube ich, noch ein weiterer Punkt dabei. Die PDS wurde auch von einer Kraft in Westdeutschland akzeptiert. In, in Sachsen-Anhalt haben die, haben die plakatiert, wir sind jetzt gesamtdeutsch. Hat die PDS in Sachsen-Anhalt plakatiert, was auch zeigte, eine Anerkennung zumindest, des, finde ich, des linkeren Teils des Parteienspektrums in der ehemaligen DDR durch Westdeutsche. Das waren diese Geschichten, die, die dann dazu geführt haben, dass diese... diese Prozess angehen. Und nochmal zu lebensweltlichen. Man könnte viel über erzählen, da belasse ich jetzt aber, zur lebensweltlichen Ebene. Die, also ich habe mich damals auch, dass man das nicht kann, sich selber damit beschäftigen. Ich habe damals mal nachguckt, warum ist das so, also war ist ja im Moment auch schwierig, aber Janine, du weißt auch die Anfangsjahre waren ziemlich furchtbar teilweise, was da in Auseinandersetzung gelaufen ist. Ich habe dann mal nachgelesen, wie, wie das bei den Grünen war und bei denen war es so ähnlich. Da kamen auch alle Glücksritter dieser Erde zu den jungen Grünen, die, die da rein wollen. Es gab dann feste organisierte Gruppen um Bendit in Frankfurt zum Beispiel, die quasi dadurch, dass sie 200 organisierte Leute hatten, den Laden übernommen haben. Ja, das, hat, das, hat, das hat es alle gegeben. Aber nochmal zur lebenswürdigen Ebene. Als in Dortmund in der Westfalenhalle der Parteitag war, wo wir in getrennten Seelen uns vereint haben, da habe ich mal bei der PDS reingeguckt und dann mal bei uns, bei der WASG und habe mir gedacht, da sitzen zwei Gehaltsklassen höher. Da waren die ganzen Abgeordneten, auch mit Autos und entsprechenden, während bei uns saßen die Hartz-IV-Bezieher, meine Geschichte in Gelsenkirchen, hat mir mal 20 Prozent, glaube ich, bei der Linken, das waren alles nur Hartz-IV-Bezieher. Die haben sich äh, die Liste im Stadtrat und also ich erzähle mal so, wie das war, unter den Nagel gerissen, weil das eine Verdoppelung ihrer Ankünfte im Monat war, weil in NRW können, können werden Hartz-IV-Bezüge nicht gekürzt, wenn man Abgeordnetenmandate hat. So war das damals. Es war eine wilde, rohe Zeit. Es war äh, unglaublich schwierig, diese Prozesse zu moderieren. Und äh, es war wirklich in diesem Zeitfenster äh, ein großes Glück. Ohne Oskar Lafontaine, wenn er nicht gesagt hätte, nach der Wahl in NRW, ich werde als Schützenkandidat kandidieren, hätten wir das nicht geschafft. Das muss man einfach so sehen. Ja. Personen spielen in der Geschichte auch eine Rolle. Aber es war eine Reife, die, die vielleicht, sagen wir mal, die Linke insgesamt vielleicht auch jetzt äh, beweisen könnte im Zustand der Partei. Und die, um Nochmal zurück in, in diesen Prozess. Bodo Ramelow hat in einem Interview, ich glaube, was war am Donnerstag, ich glaube, es war direkt am 16. Hat er ähm, gesagt, also er hatte den Auftrag, einen Rohbau ähm, fertigzustellen, also ein nee, Rohbau herzustellen, den dann zu übergeben und daraus äh, hätte ein Architekt dann ein fertiges Gebäude machen sollen. Äh, die Frage war, wer der Architekt gewesen wäre. Ich glaube auch, so war der Auftrag nicht wirklich formuliert. Bude Ramelow war damals der Fusionsbeauftragte in dieser Zeit, also diese ganzen Diskussionen dann mit äh, geleitet hat. Er hat vieles sehr, sehr gut gemacht, muss ich dazu sagen, er war einer der wenigen, also einer derjenigen im, also unter der, in, in der PDS-Verhandlungsgruppe, der überhaupt Gewerkschaft also Tarifverhandlungen kannte. Das heißt, er wusste genau, also wir müssen sitzen, sitzen, sitzen äh, und verhandeln und reden und äh, der erste, der einschläft äh, oder einfach keine Lust mehr hat oder so, der verliert. Und er hat uns also immer wieder wachgehalten, also uns als PDS äh, damals immer wieder wachgehalten, dass wir also weiter verhandeln hat auch zu den richtigen Zeitpunkten Auszeiten gemacht. Also ich kann mich an Auszeiten erinnern, du dich Frankfurt. In Frankfurt auf dem in diesem Kongresszentrum dort wurde dann als es dann um den Namen ging unter anderem dann gesagt, nee, wir müssen wir brauchen jetzt eine Auszeit, also wir, es ging auch um das Zermürben der anderen Seite. Ich war das erste Mal in solchen Verhandlungen drin. Okay, ich weiß jetzt in etwa, wie Tarifverhandlungen laufen. Aber hat damals, wie gesagt, Bodo hat jetzt gesagt, also er musste einen Rohbau abliefern und das andere sei eine andere Sache gewesen. Wie ist das mit dem Rohbau? Oder liegt möglicherweise nicht in dieser Konstruktion, die wir damals gefunden haben und die wir auch wegen der, wegen der relativ kurzen Zeit finden mussten, liegt da nicht auch eine Ursache für die Probleme, die die Linke heute hat? Ich frage Jochen Weichold. Also ich denke schon, dass da auch eine Ursache drin liegt, aber wenn man sich die, die Zusammensetzung der PDS anguckt und der WASG zur damaligen Zeit, dann gab es ja in beiden Parteien sehr unterschiedliche Strömungen. Also es gab Leute, die waren vorher in der PDS und dann in, sind dann in die WASG eingetreten, weil sie mit der PDS nicht einverstanden waren. Und nun sollten sie sich anschließend wieder mit der PDS vereinigen. Also das ist schon alles etwas problematisch gewesen. Und insbesondere die WASG-Organisationen oder Landesverbände in Ostdeutschland waren sehr starke Gegner einer, einer solchen Vereinigung. Ein Andreas Wagner in Sachsen hat dann gesagt, wenn wir in die, in die PDS hätten eintreten wollen, hätten wir das schon vor 15 Jahren machen können. Oder? Ja. Und die andere Gruppe war, war der Leverkusener Kreis die erklärt haben, wir wollten eine Sozialstaatspartei und keine sozialistische Partei. Also der, die Frage, wollen wir Sozialismus ins Ziel, als Ziel in die, in die Programmatik reinschreiben oder nicht, das war sehr stark umstritten. Michael Schlecht hat noch an, an einem Interview, an einem, ab ein oder zwei Tage vor dem 16. Juni 2005, erklärt, das mit dem Sozialismus sei keine so besonders gute Idee. Es müsste breiter sein. Man könne dann mit mehr Leute erreichen, als wenn man das so zuspitzt auf Sozialismus. Da ist ja was dran. Und vielleicht hätte man an der Stelle auch eine andere Entscheidung treffen können. Vielleicht wäre es besser gewesen. Dann hätte man vielleicht die eine und den einen oder anderen Streit eingespart. Ja, wie gesagt. Als, als äh, Oskar Lafontaine sozusagen, oder andersrum gesagt, äh, es, gab eine, es gab ja eine Programmkommission, die wurde 2005 oder Ende 2000, nee, Quatsch, Ende 2007 ins Leben gerufen. Und die beiden Parteivorsitzenden waren auch die Vorsitzenden der Programmkommission. Und die Zusammensetzung der Programmkommission so, war so, dass die verschiedensten Strömungen, alle personell dort vertreten waren. Und wenn ein, ein, von einer Seite ein Papier vorgelegt wurde, dann kam von, aus der anderen Richtung ein Gegenpapier. Dann wurde ein Dritter beauftragt, äh, da nochmal eine Art Konsenspapier zu schreiben. Dann kamen wieder die Angriffe von der einen Seite und von der anderen Seite, die nicht mit dem Konsenspapier einverstanden waren. Und äh, in dieser Frage hat dann, Oskar Lafontaine die Notbremse gezogen und die Programmdiskussion vertagt auf die Zeit nach der Bundestagswahl 2009. Das heißt, das Problem ist damals eben nicht gelöst worden, sondern es ist nur verschoben worden. Und da Oskar Lafontaine dann nach der Bundestagswahl die Zügel, die er ja straff in der Hand hatte, zur Seite gelegt hatte, sind dann die Pferde durchgegangen, sage ich mal. Und die Diskussionen brachen dann wieder auf und beschädigten dann natürlich auch das Bild der Partei in der Öffentlichkeit. Ja, vielleicht erstmal so viel. Also das mit den vielen Papieren und der Suche nach den Unterschieden vor allen Dingen, die es gibt und dem Trennen, das erinnert mich allerdings sehr an die heutige Linke. Der Start ist übrigens damals schon gemacht worden, als wir 2005 programmatische Grundsätze gemacht haben, weil es einfach notwendig war für den gemeinsamen Wahlantritt zur Bundestagswahl. Brauchten wir in irgendeiner Form ein Programm. Wir brauchten eine Satzung, wir brauchten Statut und so weiter und haben damals eigentlich schon zugelassen, dass es sozusagen Formelkompromisse gab und haben eigentlich dann und dann versäumt genau diese programmatische Diskussion, auch die Diskussion um Strukturen zum Beispiel, äh, um die Satzung und so weiter, dann wirklich konsequent äh, weiterzuführen. Und das andere war tatsächlich, wo war das Gemeinsame? Wir haben äh, in, in der vergangenen Woche mal an Bloch erinnert, als wir Jörn Schüttrumpf hier quasi verabschiedet haben und nicht wirklich verabschiedet haben und haben gesagt, von Bloch äh, stammt dieses, dieser, diese, diese Bemerkung, diese, äh, dieser Satz, ähm, es liegt eine Unmenge Zukunft in der Vergangenheit. Lasst uns mal vielleicht doch einen positiven Ausblick in irgendeiner Form finden. Wie viel Zukunft liegt eigentlich in dieser Vergangenheit, also in diesen 15 Jahren? Was müsste man eigentlich tun, in Erinnerung an diese Zeit, um der Linken wieder eine Zukunft zu geben? Heinz. Also die äh, Linke ist entstanden in einer speziellen historischen Situation unter speziellen gesellschaftlichen Bedingungen. Das ist ja skizziert worden. Hartz IV, Agenda 2010 und um diese ganzen Geschichten. Das war jetzt vor 17 Jahren. Wir haben junge Mitglieder in der Partei, die wissen gar nicht, was die Agenda 2010 ist. Und dieser Anfangsimpuls, der ist versiegt. Ich denke 2012, 2013, als die Sozialdemokratie begonnen hat, sich ein bisschen zu sozialdemokratisieren und ein bisschen versucht hat, äh, da was zu verändern. Und an diesem Punkt, also der Neudefinition des Sozialstaats, der Abwehr dieses Angriffs, können wir nicht mehr ansetzen, weil gesellschaftlich, das ist ja immer das Problem dabei, haben wir die gesellschaftliche Entwicklung erkannt. Darum geht es ja im Kern. Äh, gesellschaftlich viele Menschen, die an Hartz IV gewöhnen haben oder gewöhnen mussten, zum Teil nicht mehr wählen gehen. Ich habe heute Nachmittag ein Seminar auf der Kommunalpolitischen Konferenz gemacht, äh, Umgang mit Politikverdrossenheit. Das ist ja klar erkennbar, wenn ich wählen gehe. Arme Stadtteile, Leute, die weniger Geld haben, die niedrige Formale Bildung, die haben sich daran gewöhnt. Das heißt, wir müssen heute definieren, was ist die Aufgabe einer demokratisch-sozialistischen Partei. Was ist ihr Beson das Besondere? Und das kann nicht darin bestehen, kann, weil wir eine andere gesellschaftliche Situation haben, muss das auch etwas anders sein. Wir müssen sagen, was wollen wir jetzt erreichen. Da besteht, ähm, ich würde mal sagen, ich habe die Papiere ja alle gelesen, äh, wenn man diese, das, was du geschrieben hast, das Populäre Linke geschrieben hat und die anderen, eigentlich steht da sehr viel Ähnliches drin. Demokratisch-sozialistische Gesellschaft, Klimagerechtigkeit, das Problem scheint ja zu sein, mit wem? auf welche Art und Weise, kulturell, in welchen Schichten, in welchen Milieus der Gesellschaft. Das heißt, also, wir können heute nicht die Antworten von 2004 geben. Das ist so. Meiner Ansicht nach, Wir haben, ich mache das mal von der Basis, wir haben vor einer Woche in Basisorganisationen am Stadtrand von Berlin in Brandenburg mit 50 Genossen und Genossen, bei uns kommen noch Leute, haben wir sie gefragt, was für eine Linke wünscht ihr euch. Da haben sie gesagt, klar erkennbar, sozialistische Kraft für Frieden. Das haben die gesagt. 48 von den 50, von 22 bis 82 Jahren, da passte nichts dazwischen. Das heißt, irgendwie müssen wir, Sie haben gesagt, wir müssen, wir müssen da wissen, für was die Linke steht. Und da bin ich auch dafür. Klare Sprache. Das heißt, wir sind eine Partei, die eine andere Gesellschaftsordnung will und definieren muss, auf welche Art und Weise sie das machen soll. Parteien, die für Klima sind, äh, belizistische Parteien, die Waffen liefern, die gibt es schon überall, die brauchen wir nicht. Dass wir, wir müssen eine andere Partei sein, die klar erkennen was in diesen Fragen. Und äh, da sollten wir uns zusammenraufen, wenn das möglich ist. Aber da beginnt schon meine Skepsis, weil die andere gesellschaftliche Situation trifft auf eine andere Zusammensetzung der Partei Die Linke und auch nicht auf eine gesellschaftliche Situation, wo wir die Hoffnung waren. Die Hoffnung für viele Menschen gesellschaftlich. Das ist im nicht das Problem. Wir können uns ja viel ausdenken, aber wir müssen auch immer gucken, was denken denn äh, die Menschen, die, warum sind wir in NRW, werden wir nur von 1% der Arbeiter gewählt, sind mit 2,7 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder hinter AfD, Grünen und FDP, doch wir müssen Grund geben. Das, das ist nicht nur die gesellschaftliche Verhältnisse, das müssen wir verändern. Das ist eigentlich die Aufgabe jetzt. Das können wir nicht mehr mit den Antworten von 2004. in der eine starke Linke gebraucht wird. Der Krieg gegen die Ukraine, die sozialen Bedingungen, die Verwerfungen, die wir haben, die Veränderung in dieser Gesellschaft, braucht die nicht eine starke Linke. Nun hat Bodo gesagt, also ein Rohbau, den hat er übergeben, also im Prinzip vor 17 Jahren. Wenn man von einem Haus und einem Rohbau in 17 Jahren spricht, dann spricht man eher vom Abriss dann. Janine, du... Willst rangehen, den Abriss zu verhindern? Was willst du tun? Ja, also ich denke, die Situation der Partei ist äh, schwierig und die Lage ist ernst, aber ich glaube, glaub, sie ist nicht aussichtslos und ich glaube, dass wir da selber wieder rauskommen können. Und äh, da machen mich zwei Sachen optimistisch. Das eine ist, dass wir ein starkes Fundament haben mit... Äh, 10.000 Mitgliedern mit äh, tausenden aktiven Kommunalpolitikern, Kommunalpolitiker, mit neun Landtagsfraktionen, ähm, mit äh, so vielen aktiven Kreisverbänden. Und das andere ist, dass wir ein Potenzial haben. Und da hat ja die Studie der Rosa Luxemburg Stiftung auch mal gerade gezeigt, dass also 18 Prozent der Wählerinnen und Wähler können sich vorstellen, die Linke zu wählen. Also das ist knapp jeder fünfte. Und wir müssen uns natürlich fragen, warum schöpfen wir dieses Potenzial nicht annähernd aus? Weil natürlich ist der Bedarf nach einer... Linken da. Und ich äh, stimme Heinz vollkommen zu. Ich glaube auch, dass es kein Zurück gibt quasi zum Erfolgsrezept von 2005 bis 2009. Also wir kommen nicht mehr zurück zu dieser politischen Konstellation, die wir damals hatten und die natürlich eine sehr spezielle war, eben durch die Agenda 2010, durch Hartz 4 durch die Proteste, durch diesen Loslöseprozess ähm, von der SPD und einfach wirklich, dass sich so viel ähm, dann auch gesammelt hat, hat. Und da finde ich auch, hätten, müssen wir analysieren, dass eben gerade in der Zeit nach 2009, ähm, erst in der Opposition, später in der Regierung, natürlich die SPD, ich sage mal, also natürlich gibt es immer noch Leiharbeit in Hartz IV, aber sie haben versucht, die aller, aller schlimmsten Auswüchse der Agenda 2010 zumindest ein bisschen abzuschwächen. Und man muss einfach sehen, dass es auch ein Versöhnungsprozess gegeben hat mit den Gewerkschaften. Ne? Also das ist ja zeitweise, ähm, also zeitweise war es ja wirklich so, dass da auch die, wirklich auch feste Drähte teilweise abgebrochen waren. Das ist eine Situation, die sich äh, verändert hat. Und in der Situation, finde ich, hätten wir auch noch mal stärker deutlich machen müssen, was eigentlich unsere Rolle jetzt dabei ist und wie vielleicht unsere Rolle sich auch verändert in dieser Situation. Ich äh, glaube, dass wirklich äh, damals, um das noch hinzuzufügen, äh, Heinz hat eben von Reife gesprochen. Es war natürlich auch enormer Druck und auch ein Zeitdruck, äh, weil wir hatten ja alle mit der Wahl 2006 gerechnet und dann wurde sie auf 2005 vorgezogen und äh, Schröder hat sich auch was dabei gedacht. Und es gibt ja irgendwie diesen Satz, äh, man darf Linken alles lassen, aber niemals Zeit. Also von daher gab es eben auch diesen Druck, sich in schnellster Zeit dazu einigen, ja, weil einfach klar war, entweder wir kriegen es hin oder wir treten da halt nicht an. Und deswegen war eben dieser Druck, sich zu einigen, auch eben sehr groß. Ich will vielleicht noch mal kurz sagen, weil ich damals für die WSG in der Programmkommission war, die die programmatischen Eckpunkte ausgehandelt hat, also von 2005 bis 2007, was ja dann das Gründungsdokument, eines der Gründungsdokumente war. Und natürlich, also es wird heute oft so gesagt, Formelkompromisse, und ich kann das auch irgendwie verstehen, aber ich meine, es war eigentlich total richtig, weil wir, wollten unser Fest, wir hatten einen Auftrag. Der Auftrag war, dass wir am Ende programmatische Eckpunkte hatten und wir mussten uns einigen. Und unter diesem Druck der Einigung haben wir dann natürlich auch Kompromisse gefunden und Formulierungen gefunden. Und äh, viele Streitpunkte hatten wir ja auch damals schon gehabt. Ja? Aber das war natürlich, trotzdem war der Wille da, äh, sich auf Dinge zu einigen und sich natürlich auch Sachen äh, nach vorne zu stellen, wo Gemeinsamkeiten war. Also das war ja der Vorläufer dann des eben Erfurter Programms. Das war ja noch bei weitem nicht so weit ausgearbeitet gewesen. Aber wir brauchten ja auch ein Programm, mit dem wir uns überhaupt äh, vereinen konnten. und Vielleicht nur noch mal einmal zum Rückgriff kommt gleich wieder nach vor, geht gleich wieder zur Zukunft. Aber ich will das noch mal unterstreichen, was Heinz gesagt, äh, Heinz gesagt hat, dass es natürlich damals wirklich so war, dass zur WSG ganz viele Menschen kamen, die sich nicht als sozialistisch verstanden haben. Die haben sie oft nicht mal als Links verstanden. Ja, also es kamen Leute zur, ähm, zur WSG, äh, die gesagt haben, so was, äh, sozialistisch, PDS, SED, also die wirklich so gar keine. Bezug dazu hatten und die wir dann zum Teil auch verloren haben. Also wir haben gerade in diesem Gründungsprozess der WSG einfach und dann eben in der Zusammengehen mit der PDS äh, wirklich einfach auch Leute verloren, die einfach sich nie als Linke verstanden haben. Die wollten was machen gegen den Sozialabbau, die wollten was machen gegen die Ungerechtigkeit, aber bei anderen Fragen waren sie jetzt nicht, äh, waren sie und, und nicht unbedingt Linke und äh, bei einigen haben wir es ge geschafft, auch durch viele Diskussionen ja und ähm, die, die man die sich auch einfach verändert haben in diesem Prozess aber es gab eben auch Leute ähm, die wir verloren haben ich weiß noch, wir hatten relativ schnell dann 2006 die Kommunalwahl in Hessen da mussten wir noch mit gemeinsamen Listen antreten war ein Riesenakt und wir hatten wirklich das Problem dass dann ähm, nach der Kommunalwahl ich glaube an ein oder zwei Orten dann ähm, unsere neu gewählten Abgeordneten dann Fraktionen mit den Republikanern bilden wollten und das auch gar nicht so richtig verstanden haben warum das so schwierig ist ja also die PDSler haben natürlich einen Kopf, über Kopf zusammengeschlagen, ja, die meisten WSGler auch, aber solche, äh, das war die Situation eben damals gewesen. Aber eben auch die anderen, die gesagt haben, ich bin, doch grad, ich bin aus der PDS ausgetreten, die sind mir nicht links genug, die regieren doch in Berlin. Ja, also die Kritik gab es eben auch, von daher war das damals auch äh, nicht einfach, dass in irgendeiner Form so zusammenzubringen, nur weil es gesagt hat, ich war damals auch in beiden Hallen gewesen und habe mir auch mal von der WSG kommen so ein bisschen die PD, den PDS-Parteitag angeschaut ich weiß nicht, ob es dir ging, aber auch die ganze Stimmung war völlig anders. Ja. Es war einfach eine völlig andere Parteikultur. Ja. Die Tagungs-, das Präsidium, die Tagungsleitung, die Diskussionskultur, es war wirklich, ich dachte, ja, das ich stimmt, das war immer noch das Aufrufen der, und die Empfehlung der Antragskommission. Ja, genau. Und ich dachte noch so, meine Güte, und morgen geht hier echt das äh, auf und dann sind wir eins. Hm, das wird interessant. Naja, aber auf jeden Fall ähm, denke ich, äh, deswegen, also ich wenn wir reden viele, aber das natürlich ist das eine Erfolgsgeschichte, dass wir das damals hinbekommen haben und dass wir es geschafft haben, eben eine Partei links von SPD und Grünen äh, da zu gründen. Und ich glaube, wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, dann ist die Frage, eben, also der linke Partei wird gebraucht, was sind die Themen? Und das sind natürlich auch in den letzten Jahren neue Themen und neue Bewegungen auch entstanden. Also ich glaube, finde zum Beispiel das ganze Mietenthema hat natürlich nochmal eine ganz andere Präsenz bekommen in den letzten Jahren. Ich bin auch der Meinung, dass natürlich die Klimaschutzbewegungen, die entstanden sind, auch dazu muss sich eine linke verhalten. Natürlich, also die Frage Klimaschutz, sozial-ökologischer Umbau, ja, natürlich ist das eine Frage für eine linke Partei. Ähm, weil du sagst es ja auch, ich meine, es gibt ja heute Mitglieder, die natürlich die Agenda 2010 vielleicht irgendwas davon auch wissen, aber die es überhaupt nicht mehr erlebt haben, die ganz anders politisiert und politisch sozialisiert wurden. Ja, und ich möchte eigentlich ich möchte schon, dass wir als Partei natürlich stärker wieder an der gewerkschaftlichen Verankerung arbeiten. Wir müssen die Menschen da auch wieder besser erreichen in den Betrieben, aber auch die Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher und die ähm, Erwerbslosen, aber wirklich in die, die gewerkschaftliche Verankerung. Ich glaube, das war, ich komme ja aus Hessen, wo wir ja jetzt seit 2008 auch durchgängig im Landtag sind. Ich glaube, das war ein Erfolgsrezept in Hessen wirklich diese starke, auch gewerkschaftliche Verankerung zu haben. Ähm, das äh, halte ich für notwendig. Aber die Linke muss natürlich auch die verlässliche Partnerin sein für die neuen Bewegungen, ja, für die Klimaschutzbewegungen, für die antirassistischen Bewegungen, für die feministischen Bewegungen. Also wir müssen, finde ich, und gerade in einer Zeit, wo eine Ampelregierung da ist, ja, also eigentlich, deswegen, um zu deinem Punkt zurückzukommen, eigentlich finde ich, objektiv ist die Situation noch gar nicht schlecht. Also wir haben eine Ampel, regiert. Das Thema Umverteilung ist komplett abgeräumt. Ja, also weder Übergewinnsteuer äh, noch Vermögenssteuer. Ähm, wir werden harteste Verteilungskämpfe bekommen im Winter. Wir haben jetzt schon die Situation, steigende Preise, steigende Mieten. Ja, also dass äh, Leute natürlich auch ein Verarmungsprozess, Verarmungsprozess äh, beginnen wird. Und, zwar, ähm, und ich finde, in die müssen wir eingreifen. Ja. Beim Thema Gesundheit und Pflege, Karl Lauterbach ist eine völlige Enttäuschung. Also die Themen liegen doch so auf der Straße, wirklich links der Ampel Druck zu machen. Und natürlich auch die Grünen ähm, da auch zu stellen an den klimapolitischen Fragen. Und äh, natürlich bei der ganzen Frage von Frieden und Abrüstung. Wir haben jetzt grüne grüne Außenministerin die rede von nuklearer Abschreckung. Ja, also ich meine, wir haben das größte Rüstungspaket, das wir je hatten. Also von daher sage ich, die Situation ist schwierig, aber objektiv ist das Potenzial da. Und ich finde, wir müssen wieder klare Botschaften nach vorne stellen. Wir müssen wieder deutlich machen, für was braucht man die Linke, für was steht die Linke. Und wenn die Leute an die Linke denken, dann müssen sie denken, ah, genau, die Linke. Das ist die Partei für die Beschäftigten, für die Pflegekräfte, für die Mieterinnen und Mieter. Ja, und ich befürchte, im Moment denken die eher anderes, wenn sie an uns denken. Und das, letzter Satz, sag also ich war jetzt viel unterwegs, natürlich auch in den Wahlkämpfen, im Saarland, in Schleswig-Holstein, in NRW. Und jetzt habe ich gerade anderthalb Wochen so eine Tour durch die ostdeutschen Landesverbände gemacht. Und äh, Wählerinnen und Wähler, Sagen mir eigentlich fast überall das Gleiche. Ich will euch doch wählen, ihr seid doch meine Partei. Ich will auch niemand anderen wählen. Aber macht es mir noch nicht so schwer. Und äh, das sagen die Mitglieder doch auch. Die ganzen Ehrenamtlichen, die sich jeden Tags Bein ausreißen für diese Partei, und zwar die meisten Ehrenamtlichen, die wollen morgens in die Zeitung gucken und sagen, hey, super, was die Bundestagsfraktion macht, toll, was der Parteivorstand vorschlägt. Die wollen halt stolz auf ihre Partei sein und nicht die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn sie auf die Zeitung gucken und deswegen Finde ich, ist wirklich das, der zentrale Punkt, wirklich äh, da die gemeinsamen Botschaften nach vorne zu stellen. Heinz hat das eben gesagt. Teilweise habe ich auch das Gefühl, es ist gar nicht so weit äh, weg, aber wir müssen aufhören, finde ich. Ähm, wir müssen wieder anfangen, Gesellschaft zu polarisieren und nicht die eigene Anhängerschaft. Und ich habe den Eindruck, an den zentralen Fragen dieser Zeit, ob das Corona war, Geflüchtete waren oder Klimaschutz, haben wir teilweise einfach unsere eigene Wählerschaft polarisiert und die eigene Mitgliedschaft und ähm, uns mehr mit uns selbst beschäftigt als mit politischen Gegnern. Das ist ein Problem. Ja, und da genau an der Stelle würde ich gerne nochmal zum Wissenschaftler äh, geben. Was ist schiefgelaufen? Weil Jochen Weichhäute hat sich natürlich mit der Geschichte bis heute beschäftigt und unter anderem auch mit der Frage, was ist eigentlich schiefgelaufen? Was ist in diesem Rohbau hängen geblieben und was muss auch möglicherweise an dem Bau verändert werden. Jochen. Natürlich veränderte Rahmenbedingungen. Du hast es schon angesprochen. 2009 war die SPD dann nicht mehr in der Regierungs an, der, an der großen Koalition beteiligt, sondern in der Opposition und rückte dort ein Stück nach links. Und eine Reihe früherer Wähler, die eben zur, zur Linken gegangen waren, sahen, die SPD wieder auf dem richtigen Weg und ging wieder zurück. Die Frage der Annäherung der Gewerkschaften an die SPD spielt dabei eine Rolle. Die gab es da dann eben auch, weil, und zwar schon in der in der Wirtschaftskrise, in der, Wirtschaftskrise, der Finanz- und Wirtschaftskrise, weil sie gesagt haben, die SPD sitzt ja mit am, am, an einem Hebel der Macht und kann etwas bewirken in unserem Sinne. Also das war schon so ein Punkt der Ernährung. Und das setzte sich dann eben nach dieser Bundestagswahl fort. Ich hatte ja vorhin dieses schöne Zitat, dass Oskar Lafontaine das strategische Zentrum der Partei war, gebracht. Und es, bedurfte, es hätte bedurft einer, einer breiter, eines breiter aufgestellten strategischen Zentrums in der Partei. Das ist bis heute nicht passiert. Und das war also, denke ich mir, meines Erachtens ein, ein, einer dieser Punkte, die ja, etwas schiefgelaufen sind. Dann wurde die, die eigentliche Diskussion, die programmatische Diskussion in der Partei, zwar zwischen den verschiedenen Flügeln geführt, aber nicht unten in der, in der Mitgliedschaft. Also bestimmte Überlegungen kamen da nie an. Das berühmte strategische Dreieck, die Dialektik, die da drin steckt, das wurde kam unten nicht an. Es gab Probleme in der Frage Freiheit und Sozialismus. Da blieb bei vielen, vor allem im Osten, altes Denken übrig. Also der Sozialismus muss geschützt werden und also Feinde des Sozialismus müssen niedergehalten werden, etc. Ja, das steckt ja an dieser, dieser Frage dann wieder drin. Das ist auch nicht ausdiskutiert worden. Und dann ist hinzugekommen, dass sich die Partei insgesamt verändert hat, schrittweise. Ähm lange Zeit war der Landesverband Sachsen der stärkste Landesverband in der, in der Partei. Und er hat also vor einigen Jahren diese äh, ja, Leuchtturmfunktion an den Landesverband Nordrhein-Westfalen abgegeben. Es verschoben, ja, sich kommen, <lacht> es verschoben sich die Gewichte in der, in der Partei. Und das führte dann dazu, dass die Also viele im Westen gesagt haben, also das betraf ja schon die Geschichte mit der SED und so und, und was da früher war, das ist interessiert uns nicht, hat uns nie berührt. Und genauso ist das dann mit dem Osten gewesen. Der Osten ist weit weg und dann spielte dann in, in der Politik eine immer weniger wichtige Rolle, Und so hat dann die Linke schrittweise diese Identität als Ostpartei verloren. Und schließlich letztens, finde ich, äh, hat es die Linke bisher nicht verstanden, eine übergreifende Erzählung zu entwickeln, die, wo die Leute sagen, ja, das ist der, der Weg, auf den man sich begeben kann, schrittweise, äh, mit Markstein etc. Also diese große Erzählung fehlt nach wie vor, vielleicht zu viel. Danke, Jochen. Und das heißt natürlich auch, dass es so etwas wie Gemeinsames geben muss. Besinnen auf das Gemeinsame. Die Strömungen sind wichtig äh, in dieser Partei, glaube ich. Also für die Auseinandersetzung, für inhaltliche äh, Erarbeitung von Positionen und so weiter. Aber es muss auch etwas geben, was jenseits von Strömungen funktioniert. Und ich glaube, das, was wir in der Partei, aber auch in der Fraktion haben, eine Strömungsarithmetik, nach der berechnet wird, wer sozusagen Führungspositionen übernimmt oder... Hufeisen-Strategie, die nicht wirklich eine Strategie ist, sondern eigentlich nur absichert, dass irgendwelche Positionen äh, gesetzt sind. Ich denke, das ist tödlich für diese Partei. Was wir brauchen, ist gemeinsame Erzählung, heißt aber auch sozusagen ein, eine gemeinsame Programmatik, gemeinsame Themen. Die sind da, die sind da. Von, seit Anfang der 90er Jahre. Wir haben ja ein Papier äh, gemeinsam in der Stiftung äh, gemacht und haben das erarbeitet. Es gibt diese gemeinsamen, diesen Markenkern den die Linke letztlich hat, aber er wird nicht mehr erkennbar oder immer weniger erkennbar durch diesen sinnlosen Streit, den es zum Teil gibt um ein Komma oder einen Halbsatz oder wie auch immer. Und wir müssen uns auf dieses, diesen Markenkern wieder besinnen. Und ich glaube, etwas, was genauso wichtig ist, deswegen würde ich gerne nochmal an Heinz geben. Heinz, du warst bei der kommunalpolitischen Konferenz, die wir als Stiftung heute auch ausgestattet haben, was ein bisschen doof ist, dass man sozusagen an zwei verschiedenen Orten zwei wichtige Themen hat. Du bist selber in der Kommunalpolitik, ähm, aktiv. Ähm, ich glaube, wir sollten noch ein Wort sagen, tatsächlich auch zur Rolle von Kommunalpolitik als Basis, als Wahrnehmung äh, für die Linke. Eine kleine Bemerkung noch zu Janine, und zwar zu dem Begriff objektiv. Da habe ich meine Schwierigkeiten mit, weil, Alex, du weißt bestimmt, von wem das Zitat ist. Es gab ja auch mal die Diskussion, why there is no socialism in the United States of America. Weil ob nach Objektiv nach Marx müssen die Sozialismus haben, haben sie aber nicht, wählen Trump. Das heißt, objektiv gibt es eine Notwendigkeit, eine Notwendigkeit für eine linke Partei, das Problem ist nur, wenn die Menschen das nicht so sehen, nützt uns alle Objektivität nicht. Da müssen wir als objektiver Faktor das Richtige tun, damit sie, das ist eigentlich das Problem. Und was die Kommunalpolitik, ich bin ja zur Kommunalpolitik ziemlich spät gekommen, und bin jetzt Fraktionsvorsitzender in einem ostdeutschen Parlament, habe einen Korruptionsskandal aufgedeckt, habe drei Rechtsanwälte und eine Bürgermeisterin zu Fall gemacht. Ich würde das mal nicht nur nennen Kommunalpolitik, aber in Kommunalparlamenten, sondern Arbeit vor Ort, Arbeit in einer Stadt, in einer Kommune, das ist durchaus nicht dasselbe. Und was bei uns in Wildau der Fall ist, nicht nur ich, aber ich auch und viele andere, sind da sehr anerkannt, weil wir sind, wir bewegen uns, wir sind einer von ihnen. Das heißt, es gibt keine Diskrepanz zwischen den Menschen, so eine kleine Stadt, 10.000 Einwohner, zwischen den Menschen und uns, wir werden auf der Straße begrüßt. Und so wünsche ich mir die Linke vor Ort, auf Basisorganisationen, wo man hinkommen kann, auch wenn man nicht der absolute Aktivste ist, wenn man nicht alles gelesen hat von den sozialistischen Theoretikern wo man alles sagen darf, ohne dafür gemaßregelt zu werden. Das ist nämlich durchaus nicht der Fall. Wo man auch sagen, kann, wo man auch sagen darf, ich habe da mit Corona-Politik ein paar Probleme, man muss sie ja nicht äh, da lassen, diese Person, aber nicht als oder beschimpfen. Und alle diese, diese, äh, diese Geschichten, weil ich würde mir eigentlich mehr Leute von denen wünschen, die wir am Anfang hatten bei der WSG, ganz normale Leute, normale Leute sind natürlich in diesem Land, sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt, das ist mir auch schon klar, aber eine, eine Organisation vor Ort, wo man als abhängig Beschäftigter, der nichts anderes hat, als seine Arbeitskraft zu verkaufen, hinkommen kann, Gleichgesinnte find, findet, mal was machen kann oder aber nichts machen muss, wo man, äh, wo man gemeinsam feiert. Und solche, eine Sonderpartei würde ich mir wünschen und nicht nur, über überspitze jetzt mal, äh, Bisschen so ein Agitationstrupp, der immer wieder unterwegs ist, neu und in sein nächste Wohngebiet geht und zwar und so, das, wenn es Leute gibt, die das machen, und sonst man das darf auch nicht der Ansporn einer Partei sein. Haben wir noch von Janine, weil Janine kommt aus dem Parteivorstand. Wir alle schauen ziemlich ge gebannt auf den nächsten Parteitag. Gib uns ein bisschen Hoffnung. Also du wirst ja wahrscheinlich wieder hinfahren zum Parteivorstand. Gib uns ein bisschen Hoffnung, dass es hinterher besser wird. Ja, ich fahre da jetzt nicht mehr hin. Ich habe die jetzt mit den letzten 200 Änderungsanträgen alleine gelassen. Aber <lacht> ähm, äh, ich, äh, ich teile, dass wir ja sowas wie eine übergreifende Erzählung brauchen. Ja? Eine Idee, eine Vision, die auch über den Tag hinausgeht. Fand ich sehr spannend, dass in der Studie gesagt wurde, 54 Prozent unserer Wähler wünschen sich, dass wir mehr über Sozialismus reden. Ist eine interessante Aufgabe für uns zu definieren, was das bedeutet. Weil das heißt ja nicht einfach, das Wort in den Mund zu nehmen, sondern zu sagen, was heißt denn das eigentlich. Und. Ähm, Deswegen, das glaube ich auch einfach, dass wir nicht nur die kleinen Stellschrauben, sondern eben auch eine Idee. Ich habe das ja in meinem Papier mal so Gerechtigkeitspartei genannt, weil ich finde, dass die Frage der Gerechtigkeit, man auch über alle Themen, die sich auch nicht in Sozialstaat oder Sozialpolitik erschöpft, sondern es geht um Bildung. Es geht darum, dass alle den gleichen Zugang zu Bildung haben. Es geht um Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Es geht um Gerechtigkeit in Bezug auf Soziales, auf Klima. Ja, also das, aber natürlich auch international um Gerechtigkeit. Und ähm, deswegen, klar, ich meine, natürlich stimmt es zu sagen, wir werden gebraucht, hilft natürlich nichts, wenn die Leute es nicht sehen. Ich, ich, ich argumentiere seit aus der Not, also wenn wir ein Potenzial von 18 Prozent haben, dann gibt es ja offensichtlich schon den Bedarf nach linken Positionen. Und ich meine, ich fand es das interessant, dass mir, als das Sondervermögen oder Sonderschulden sind ja eigentlich diskutiert wurde, dass mir teilweise wirklich auch Grüne und SPD-Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete gesagt haben, wir sind echt froh, dass ihr im Bundestag seid. Ja, aber wir sonst ja nur Druck von rechts, nur Druck von März oder noch schlimmer von der AfD bekommen würden. Von daher, die Leute Leute finden ja die Rente ab 67 auf einmal toll oder die Vermögensteuer nicht mehr gut. Ja, sondern das finden die ja weiterhin richtig und das vertritt ja keiner außer uns. Und ich finde, das müssen wir machen als Mitgliederpartei. Das sehe ich auch so. Ich glaube, da müssen wir wirklich schauen, wie wir eben gerade auch in den großen Kreisverbänden in dem ländlichen Gebiet, wo wir nicht so viele Mitglieder haben, Orte der Aktivität schaffen, damit unsere Partei überhaupt erlebbar ist für viele äh, Menschen. Ja, und äh, die einfach gar nicht in ihrem Leben so einen richtigen Unterschied merken, wenn sie in die Linke eintreten und dann eben die Partei auch bald wieder verlassen. Ich finde, das müssen wir klären. Ja, wir sind leider schon am Ende dieser Stunde angelangt. Danke Jochen zunächst mal für dieses Buch, Der Aufstieg der neuen Partei Die Linke. Also sehr zu empfehlen, ein kleiner Rückblick, aber mit Blick in die Zukunft. Ich will auf ein zweites hinweisen, ein Papier, das die, der Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegeben hat, und zwar als Teil für eine notwendige strategische Diskussion, wie wir sie in der Partei aber nicht nur in der Partei, sondern vor allen Dingen mit uns Nahestehenden führen sollten. Also eine starke, starke Partei, die Linke, ist möglich und wird gebraucht. An, äh, an, äh, ein Angebot für eine Diskussion. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch hier vorne. Janine, bei dir viel Kraft noch, viel Durchstehvermögen. Äh, wie gesagt, wir haben große Hoffnung in dich und setzen große Hoffnung in dich und in dein Team, was du dir hoffentlich bilden wirst auf dem Parteitag. Ganz lieben Dank Heinz äh, an dich. Wir kennen uns übrigens schon sehr sehr lange. Ja. Das haben wir heute haben wir noch nicht verraten. Schon aus DDR-Zeiten. Heinz war mal einer meiner Studierenden, kam aus dem Westen von der DKP, von der SDJ äh, und wir haben uns wiedergefunden im Vereinigungsprozess von WRSG und PDS. Ja, ein Jahr, wo, wo genau, <lacht> genau. Und Jochen, dir natürlich auch noch mal ganz ganz herzlichen Dank für das Buch, aber auch für die Diskussion hier heute. Und Ihnen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier waren, lassen Sie uns weiterreden miteinander, lassen Sie uns weiter streiten für eine starke Linke. Vielen Dank an Sie.